Hey Leute, ich bin's Florian und heute spielen Claudia und ich das neue Doors Update. Claudia hat noch nie Doors gespielt. Das bedeutet, dass er alles in diesem Video jetzt neu entdecken wird. Es wird ziemlich lustig, also viel Spaß mit dem Video. Hallo. Oh, Alter, du sitzt da ja, hallo. Ich habe dich schon erwartet. Ich habe dich schon erwartet. Du musst noch eine Katze streicheln. Wenn du bereit bist, dann können wir in einen dieser Fahrstühle gehen und dann geht's los. Okay, ja, ich bin bereit. Ich weiß übrigens gar nicht wirklich, was auf dich zukommt. Ich habe gar keine Vorstellung. Also wir sind in einem Hotel mit Räumen. Und wir müssen das durch Tür 100 schaffen. Okay. Das ist so die Grundprämisse. Ja, okay, das klingt ja einfach. Ja, im Fahrstuhl läuft dann schöne Musik. Ach, das ist First Person. Mhm. Oh Gott, oh Gott. First per Willst du etwa ein Horrorspiel in Third Person spielen? <lacht> ja, jetzt wo du sagst, äh, merke ich auch. Wie du aussiehst, was kommt Ja, du siehst oder? auch ein bisschen komisch aus. So. Wir sind da. Okay. Das Hotel. Gott, ich, ich bin mental noch gar nicht so vorbereitet, dass ich mich jetzt erschrecken kann gleich und alles. Um, es gibt, glaube ich, gar nicht so viele Jumpscares. Also, das ist jetzt nicht so das Problem. Ich hole mal hier den Schlüssel. Genau, gut. Du lernst schon mal das Tutorial. Ey, du kannst doch nicht einfach das Geld klauen. Als ob du so ein guter Roblox-Spieler bist. Wie ja, wusstest ja, du denn ja, das? Ja, oh, oh, oh. ja, da ja jetzt ist das mein Geld hier. Geld okay. sammeln. Wir, wir sollten auf jeden Fall Geld sammeln, weil inzwischen ja. gibt es in dem Spiel, das gab es beim letzten Mal noch nicht ein Anwendungsfall für das Geld. Okay. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Hilfe, warum ist das so? Ähm, hallo? Lass <lacht> hallo. es. Lass es. Lass es. Hallo? Was sollte das denn? Wir sind in Tür 1 gestorben. GG. Das ist eine knifflige Sache. Hallo, das war ja richtig schieß. Ich hab richtig leise schon gemacht. Und trotzdem Nutze, was laut. du vom Rush gelernt hast. Du hast den Rush noch gar nicht kennengelernt. Also, was jetzt passiert ist, uns hat der Ambush geholt bei Tür 2 und ich warum? wusste nicht mal, dass das passieren kann. Okay. Äh, ja, gehen wir auf erneut spielen. Ähm, früher war es so, dass die ersten fünf, sechs, sieben Türen nichts passiert ist. Ja. Und das der Ambush, sehr, sehr der kommt gänne. normalerweise erst sehr spät. Aber naja, im Trailer zum Update stand, the rules have changed. Mhm. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber sind, aber sind wir beide durch die gleiche Aktion von dem Ja, wir sind also? beide dadurch gestorben. Ich habe gesehen, was auf uns zukommt und dann habe ich mich einfach töten lassen. Okay, ja, das, äh, das war alles Weil wir anders. waren darauf nicht vorbereitet. Ne, ich war wirklich, also das war, Mann. Ich spiele wirklich nie Horrorspiele. Ich war auch gedanklich gar nicht darauf vorbereitet, was ich jetzt mental machen muss, um jetzt mich nicht zu erschrecken und alles. Das also, war halt scheiße. in dem Raum war ein Schrank und ein Schrank ist... Zum ja, Beispiel halt Panic Room, da drin kannst du dich verstecken. Du solltest aber nicht zu lange in einem Schrank bleiben, weil wenn du zu lange in einem Schrank bleibst, dann kommt ein Monster und stößt dich raus und du kriegst Schaden. Ach so. Kann ich hier rüber? Nö. Nee, wehe, du machst die Klingel kaputt. Kann man die echt kaputt? Also, du hast sie schon kaputt gemacht. Oh. <lacht> Rennen kann man natürlich nicht, das ist ja ein Horrorgame. Na, mhm. ja, es, es gibt so, ähm, Adrenalin-Zeugs, Pillen, irgendwas in die Richtung. Also, wir sollten Geld mitnehmen und bevor wir durch eine Tür gehen, ähm, immer vergewissern, ob alle ready sind. Weil wenn ein neuer Raum sich öffnet, könnte es sein, dass ein Event getriggert wird. Okay. Achte drauf, ob die Lampen flackern. Okay. Das ist nämlich immer ein Hinweis darauf, dass gleich was Böses passiert. Ja, ergibt Sinn. Lampen flackern, immer ein schlechtes Zeichen. Ich finde es nicht gut, dass hier jetzt so dunkel ist. Ah, sehr gut. Dunkle Räume sind übrigens auch schlecht. Mann, <lacht> <haben> kann <Angst. lacht> ich habe Angst. Ich habe auch ein bisschen Angst, obwohl ich weiß, was passiert. Hallo Liebesbrief. <lacht> Der ist nicht Oh, mein Gott, wie schön. Oh, Mann. Okay, jetzt ist alles noch in Ordnung. Ich glaube, das war auch sehr rare, dass wir dem Ambush in Raum 2 begegnet sind. Da hat das jemand ist. geklopft. Lass euch aufmachen. Ja, mach mal auf. Hallo, oh mein Gott. Alles gut? Ja. Geht's alles ein gut. bisschen nach unten. das wusste ich nicht, aber alles gut. Ist. Du solltest dir am besten auch merken, bei welcher Tür wir sind. Das habe ich mir gerade eben nicht gemerkt. Tür 7 sind wir, also ist die nächste Tür. Die nächste Tür müsste dann die 8 sein, genau. Gut, dann gehen hm. wir mal durch. Das heißt, okay. Ist alles nee, noch in Ordnung? Wie du einfach Schlussfolgerungen aus meinen ja, Tipps ziehst. So sowas wie Detective Conan. So, ähm, hallo? Hier, okay, gar nichts los. Hier ist, hier ja, nice. ist alles in Ordnung, also. Ja! Ah. Oh nein! Hier müssen wir schnell durch. Auf geht's, wir haben kein Licht! Ich seh nix! Oh Gott. Ah! Oh, kein, Gott, keine Gott, keine Gott, Zahl, Gott, natürlich. Gott, Gott, Gott, Ich will da nicht rein. Erstmal Geld holen. Schlüssel, Schlüssel. Hast du einen Schlüssel? Ja. Oh Gott! Ha hat dich der Screech nicht erwischt? Nee. Digga, der kam Sinn. bei mir zweimal. Gar nichts mitbekommen, ehrlich. Okay, wenn du ein Pst hörst, dreh dich schnell um und such nach dem Screech, der dich verfolgt. Ich mache das Spiel mal lauter, <lacht> weil ich habe den Screech eben zweimal nicht gehört. Okay, ich löse mal hier nebenbei ein wahrer äh, Rätselspielmanier dieses Rätsel. Sag. Man nennt dich auch Professor Layton. Aber natürlich. Okay, So, um zwölf. Licht ist immer schön, okay Hier okay. hat jemand die Tür zugemacht, tatsächlich äh, kommt man dann nicht durch, wahrscheinlich ist das ziemlich unaufgenommen. Oh, ich habe Gold gefunden ähm, Ja, da kommt man wahrscheinlich nicht durch, aber ich würde es wirklich begrüßen, wenn wir... Schrank, rein in den Schrank, Suchenschrank, geradezu durch Kannst wieder raus aus dem Schrank Ich mag das nicht <lacht> Ich auch nicht Ich ja, mag das wirklich nicht, das, das ist, ist äh... Jetzt schnell rein in Raum 15 ah, Okay, okay. In dunklen Räumen wollen wir nicht lange bleiben. Wenn es flackert, rein in den Schrank. Und. Oh Gott, okay. Okay, das war nur ein Gewitter. Ich dachte gerade, ich höre wieder einen wie Rush ankommen. Ah ja, wir müssen unbedingt mal Lichtquellen finden. Also Taschenlampen, Kerzen, irgendwas, Feuerzeuge. Ich finde nichts. Hier sind schon wieder Liebesbriefe. Wer auch immer hier mal gelebt hat, war ziemlich begehrt. Na, es ist ein Hotel. Also hier haben wahrscheinlich viele Leute gelebt. So. Ich habe schon den Schlüssel gefunden für Raum 19. Aber ich durchsuche jetzt alles, weil. Ich finde das gerade so unangenehm, dass ich nichts habe, um Licht zu machen. Ja, ich auch, aber ich kenn's wichtig. ja gar nicht anders. Okay, ja, ich traue mich ehrlich gesagt kaum eine Tür zu öffnen. Die ähm, ich würde sie noch nicht öffnen, solange wir hier nicht alles gelootet haben. Die normalen Türen meine ich auch schon. Achso, ja, die sind in Ordnung. Also, mir ist zumindest noch nie was äh, dabei äh, passiert. Äh, äh, äh. Was so? Ich, ich, nichts. Ich habe mich ausgesehen unter das Bett gelegt. Ich war okay. Da, okay. Das ist, nicht ich also, das ist mir legen, auch einmal oder? passiert und ich dachte, nein, werde ich unter das Bett gezogen? Ja, ich dachte auch so, hallo Hilfe, hallo Hilfe, hallo Hilfe, aber alles gut. Wenn du einen Dietrich findest, wäre auch praktisch, weil da Dietrich. ist eine Kiste mit Schätzen. Dietrich, wo bist du? Dietrich? Ich finde das gerade so unangenehm. Kann ich nicht einmal Licht bekommen? Ich dachte, wir stehen das durch wie Meister. Wenn... Uh, ja, ich bin auch irgendeine Tür gab? Die Tür da hinten habe ich noch nicht oh Gott Ich bin tatsächlich auch wirklich kein guter Partner bei so Spielen. aber <lacht> Ein bisschen mit Angst haben, kriegt man hin. Ja, alleine will ich das erst recht. rechtlich spielen. Wir gehen einfach mal weiter. Oh, übrigens, das Licht da hinten, siehst du das? Ja. Das ist Guiding Light. Das ist die einzig nette Entity hier in dem Spiel. Dieses Licht erscheint überall da, wo wir hin müssen. Das gibt uns Licht, das gibt uns. zeigt uns die Richtung. Oh. Es ist tatsächlich so eine Art Spirit, der uns schützen Über möchte hier in dem Spiel. Unser Spirit Animal. Genau. Okay. Gut, kein dunkler Raum. Aber immer noch kein Licht. Okay, ich guck erstmal da rein, aber da wird wahrscheinlich. Ja, wieder. Wir brauchen Dietrich. Wir brauchen so viel, wir haben nichts. Das ist schon Raum 20. Hey, alles gut. Oh! Ich oh. hab doch gerade gesagt, Raum 20! Ich habe nur in die Richtung vom Raum geguckt. Ich habe gar nichts gemacht. Was ist mit der Tür hier los? Die hat keinen Türknopf. Wie viel HP hast du noch? Hälfte. Okay. Rein in den weg. Schrank. Ich muss mal richtig weggucken, wenn du das... Guckst. Ja, oh Gott. Und raus aus dem Schrank. Und schnell durch den Raum durch. Mann, ich habe die Tür nur angeguckt. Oh, ich habe eine Kerze. Wenn, oh mein Gott. Okay, wenn du eine Lichtquelle hast, benutze sie nur in dunklen Räumen, weil die verbrauchen sich und du wirst ja. sie nicht unnötig verbrauchen. Yes, sir. Okay, gut, hier ist alles schön, aber ich finde es immer beunruhigend, wenn wir in einen Raum kommen, in dem viele Schränke sind. Weil ich immer das Gefühl habe, dass wir die Schränke brauchen könnten. Wie viel Geld hast du? Das siehst du oben rechts im Bildschirm. 155. Okay, sehr gut. Ich bin ein Fan davon, mindestens 100 zu haben. oh. oh. Oh oh, was denn? Ja, jetzt halt die flackert das Licht. Ich hab das Licht nicht flackern sehen. Ich hab das Licht flackern sehen, ganz deutlich. Ich hab sogar Flackern hören. Oh, ich bin vielleicht ein bisschen blöd. Also erzähl mir nicht, sei bescheuert. Okay. Jetzt hab ich ah, das Licht ah. flackern sehen. Rein in den Schrank. Ich warte übrigens immer ein wenig, bevor ich in den Schrank gehe. Kein Gleit, mach mein Licht. Ach, okay, danke. Okay, ähm... Hey, ich habe mich verlaufen, wo geht's hin? Hier, hier, hier, hier. hier. Ah, sicher? 30? Ja. Ich sehe halt immer noch nichts. Ja, ich muss dir folgen. Ja, okay. Okay, sehr gut, alles gut. Puh. Okay. Warum sind die dunklen Räume so viel dunkler geworden? Oh, ist das ein Stress. Also das Licht hat zwar ah, geflackert. Ah, ein Auge. Ah ja, wir sind, wir sind jetzt in der Nähe vom Sieg. Wenn die Lichter jetzt flackern, ist es in Ordnung. Die Augen, die machen nichts. Gutes Auge. Gib ihm einen Kuss. Sehr gut. Alles gut, glaube ich. Ich stelle mich nur mal für den Fall vor den Schrank. Aber ich höre nichts. Gut, alles gut. 34. Hey, okay, ist die einzige so. Tür, durch die wir gehen können. Sehr gut. Ich habe Heilung gefunden. Nice! Mein Mist, geschickt mir der eine ist zur Hälfte wieder gut gemacht. Das ist gut, dann kannst du nochmal durch eine falsche Tür laufen. Ja, das stimmt. Wie findest du eigentlich dieses Gemälde hier? Hm, warten Sie, ich bin mhm. gleich da. Oh. Wie heißt es Achso, äh, oh. <lacht> okay. Was sind das für Geräusche? Das ist, ist, Geräusch. ah, ist glaube ich, Regen. Und War ich denke, gleich los, kommt logisch. der Sieg. Und sehr bei dem nett. Sieg kann ich dem nur einen Tipp geben. Folge dem Licht, diesem blauen ja. Schimmer. Oh, noch mehr Heilung. Oh mein Gott, geht's schon wieder richtig gut. Ja, dann äh, mal los, ne? Ist großer Gang, überhaupt nicht beunruhigend. Na, ah. na, ah. ah. lass es, hör auf, hör auf, Lauf. lass es. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hilfe. Links. Wenn du die Wahl zwischen links und rechts hast, guck, wo das Licht ist, und wenn das Licht nirgends ist, ist es egal. Und lauf nicht in die Hände und nicht ins Feuer. Ach, alles gut! Hey, Was war das denn? Das war der Sieg! Oh, ich hab Erfolg, nice! Kaum ist man in dem Raum drin, wird's noch dunkler. Ja, aber durch den Sieg haben wir ein paar Töne übersprungen, quasi. Ah! Ah! Als ob du noch keinen von denen hattest. Nö. Nee. Feuerzeug, sehen. Feuerzeug! Okay, ich habe das Feuerzeug aus Versehen genommen. Ich guck gleich nach, ob ich es dir irgendwie geben kann. Toll. Aber Feuerzeug ist so viel besser als Kerze. Okay. Folge mir. Du hast ja einen Schlüssel? Oder ich... Ich habe auch einen. Also, hab ja, auch. Okay, dann machen wir. Okay. Ehre man auf jeden Fall. Ich so Das erste Mal dieses Spiel. Klaus wir Direkt mit der ja, erste ich, Stelle. Ähm, also droppen auf die klassische Art und Weise geht nicht. Mhm. Vielleicht Q, E, R, F... Das geht, glaube ja, ich, nicht. Nächste Lichtquelle. Na gut. Aber dass du noch keinen Screech hattest und... Oh, heil für dich. Hey, da drin, für dich. Hoch, was? Ich hatte schon drei Screeches. Pflaster. Ich weiß nicht, was es ist. Ein Pflaster? Das hatte ich geheilt. Ja, ja was ein Pflaster, das weiß ich. Das ein Screech, weiß ich nicht. Ja, das, das finde ich krass. Ich hatte sogar Licht bei mir und der Screech hat mich aufgesucht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht siehst du besser aus, vielleicht schmeckst du besser, ähm, riechst besser. Wollen wir nochmal zurückgehen und gucken, welchen, in welchem Raum wir sind? Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Okay, ah, nice. Ah. Okay. Ist das da, da hinten die Tür, durch die wir gekommen sind zuletzt? Ja, aber die wird sicher auch nicht die richtige Zahl haben. Ich schnell, ganz schnell gucken gehen? Wenn du dich traust? Ich trau Mein Guiding Light hat ja beleuchtet. Nein, okay, ne ne ne Okay, hm. dann, okay, wir bei machen's. den Liebsten macht. Ach, also 45, glaub, ist es nicht. Glaub. Glaubst du nicht? 46, also es ist 46 oder 47. Sicher, dass wir schon so weit sind? Nicht schon. Ene Mene Mopel, wer frisst? Warte. Popel? Die, äh, die hab, na, die habe ich ausgeschlossen. Du musst eine anderen. Ene Mene Mac und du bist weg. Warte, wenn sie weg ist, dann ist es doch die andere, oder nicht? Okay, wenn du meinst. Ah! Nee, ist es nicht falscher Raum? Okay, dann gehe ich jetzt in die da. Ja. Tube hat mich erwischt, <lacht> wenn das jetzt auch falsch ist. Okay. Ja, sagen wir doch. Weiter geht's. Alter, gut alles. Tam, tam, tam. Okay, Räume zu. Wir können nur hier lang gehen. Auch kein Loot. Raum 49. Okay, lass uns noch nicht in Raum 50 gehen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas, was wir looten können vorher. Das ist echt mau von dem Loot her. Bin enttäuscht. Ja, um. wenn wir so starke Spieler sind. Oh Gott, oh nein, oh oh. Crouchen, nicht aufstehen, ja. ruhig bleiben. Crouchen, crouchen. Nee. Kleiner Tipp, das Viech ist blind. Und geh nicht in einen Schrank. Auch nicht, wenn mhm. du panikst. Lauf lieber weg. Crouchen. Mhm. Mhm. Weil dieses Minigame im Schrank habe ich noch nie geschafft. Ähm, wir müssen jetzt nach Büchern suchen in den Schränken und die heben sich nur minimal von den anderen Büchern ab. Okay, da ist der gute Mann. Pass auf, der kommt. Okay, alles gut. Ich eins gefunden. Nice. Ich habe bisher auch erst eins. X9 stand drin. Sehr gut. Ja, das steht dann unten links. Müssen okay, ja. wir uns zum Glück nicht im Kopf merken. Muss ich weiter oben suchen? es kann okay. doch nicht sein, dass ich Noch nichts finde. Doch hier eins. Endlich. Wie viele brauchen wir denn? Wir haben schon ähm, drei. Jetzt. Wir brauchen genug. Ne, vier haben wir. Es gibt auf der linken Seite vom Raum so einen Schreibtisch. Okay. Und da okay, ist ein, da ein, ein Zettel und der... Ja, ich... ich... ich hole den Zettel. Und den da Zettel. steht drauf, wie sich die Zahlenkombination für das Schloss zusammensetzt. Ja. Okay, erstmal hier ein bisschen looten. Es fehlt halt noch ein Buch. Sicher? Kann man... eins zählt, ja. Fünf... Äh, ja, wir brauchen fünf Zahlen, aber auch die richtigen brauchen wir. Wir brauchen Stern so. X... Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eck, Dreieck und Fünfeck. So. Ähm, wir brauchen also noch ein Fünfeck und ein Dreieck. Ich hoffe, der Homunculus geht jetzt weg und bleibt weg. Bitte, danke. Gut. Das letzte Buch ist doch bestimmt hier oben irgendwo. Ja. Dreieck, okay. Dreieck habe ich jetzt. Wir brauchen noch Fünfeck. Oh! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Alter. Warum ist der inzwischen immer so schnell unterwegs? Vielleicht macht er jetzt Sport. Ich hab's, glaube ich. Ja, 5 weg. Du hast es. Hm. Okay, bitte lauf jetzt nicht auf mich zu. So, der Code ist dann 44985. Komm hier zur Tür, wo ich bin. 44985. Oben in der Mitte? Ja. 4, 4... Okay, da bitte bitte komm nicht zu mir. Hin. 9... 8, 5. Bist du bei mir? Mit dem Weg. Okay, sag, wenn du da bist. Ich bin da, ich bin da. Ja. Ich bin da, ich bin da. Ja Alter. Okay. Puh das Alles gut. Sehr ja aufregend. So, oh, dann gehen wir durch die nächste Tür. Ich die ganze Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, look, Bob. Visitors. Hallo, Bob. Hallo. Ein Schiff. Ja, Jeff, hallo Jeff. Endlich mal eine nette Seele. Okay. Ich überlege gerade, was ich mir kaufe. Ich glaube, ich kaufe mir ein Dietrich und ein Kruzifix. Okay. Und dann gebe ich ihm noch Trinkgeld. Soll ich dir diesen ihn... coolen Schlüssel holen? Ähm, das kannst du gerne machen. Der coole Schlüssel, der kann für zwei Möglichkeiten genutzt werden. Es gibt einerseits eine Tür. Die finden wir ziemlich straightforward gleich. Dahinter ist, glaube ich, irgendwie ein Buff, der uns besser macht. Den habe ich mir noch nicht angeguckt. Oder wenn man darauf verzichtet, gibt es die Backrooms. Aber die Backrooms, die machen wir nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich mich ducke. Ich laufe jetzt einfach mit meinem Kruzifix. Und der Leib Christi hält alle Gegner fern. Ah. Rein in den Schrank. Aber erst wenn du was hörst. Okay. Jetzt. Ich was. Okay, alles gut. Siehst du? Ja, gut. gut. Ja. Das ist ja immer noch kein Licht. Licht. Nee. Kein Licht hier. Vielleicht hier Licht. Pflaster. Ja, gib mir das Pflaster. Alles gut. Du hattest immer noch kein Screech? Nö. Nee. Ich bin nur an deinem Licht. Brauche ich keine Angst. Aber selbst ich hatte schon ein Okay, jetzt kann ich endlich das Ding öffnen. Ich habe Dietriche gekauft. Ah, nur Gold. Und... Oh, ein Feuerzeug. Nimm dir. Gönn dir. Oh mein Gott, endlich. Die Tür Was müssen wir öffnen. Und dafür geht es dann, glaube ich, jetzt erstmal runter in den Keller. Wenn ich den Raum richtig in Erinnerung habe. Oh. Das war einfach. Hm. Es gibt teilweise ähm, Keller, in dem man sehr lange suchen muss. Aber wir haben den Hebel gefunden. <lacht> gibt es Speedruns hier? Safe. Stimmt. Oh Gott. Okay. Durch dunkle Räume will ich ja, einfach ich mal nur durch. Unangenehme Sachen. Ja. Oh nein. Wir müssen in den Keller. Okay, such nach dem Hebel. Und der Keller ist okay. auch größer als der letzte. <lacht> ja, ich trau mich nicht ohne dich. Und so. Okay. Ich bei dir sein. <lacht> wir hätten uns auch aufteilen können. Ja, aber mein Feuerzeug hat... Feuerzeug! Oh, ich habe meins, glaube ich, damit gerade aufgefüllt. Aber... Trotzdem okay, kannst du sehr deins sehr auch mehr auffüllen. Sehr wenig Akku. Auffüllen, wir ja. auffüllen. Ich glaube, deswegen hatte deins auch so wenig. Weil ich immer e spamme. Nee, hier hier geht's wieder hoch. Okay. Ah, sehr gut. Einfach hoch. Hilfe, hör auf, in meinen Ohr zu flüstern. Äh, hey, dreh dich um. Warum? Warum? Ja, du musst ihn suchen, wenn er in dein Ohr flüstert. In den Ernst Schrank du? gleich rein. Jetzt. Okay, es ist nur ein Rush. Alles gut. Weißt also du, der Rush ist so... Das häufigste Ding, wenn die Lichter flackern. Aber das, was uns am Anfang. Oh nein, das ist wieder sowas. Was uns am Anfang getötet hat, das ist die sehr viel seltenere Version von Rush, der immer wieder kommt. So okay, 63 oder? Ich, ich sag 63. Sicher? Nee. Dann geh du mal. Warum? Weißt du, bei einer 50-50-Chance kann man doch auch, auch mal Glück haben. Okay, hier ist alles schön. Wie wär's es denn jetzt eigentlich mal mit so einem Lazarett, wo wir uns. Oh, ja gut. Das doch nett aus, ja, hier gibt es auch bestimmt Medizin. Hier, ich habe ein Pflaster gefunden, damit habe ich jetzt oh, meine Wunde die geheilt. Du die aber wenn ich noch eins finde... Du kannst sie öffnen, da wird bestimmt was für dich drin sein, ja? Weil wenn du die nicht öffnest, dann könnten wir Achso. jetzt in die Backrooms oh. gehen. Ja, loot du erstmal für dich. Okay, ja, ordentlich Money Cash, ordentlich. No Money Cash? Nichts krasseres? Eine geile Pflanze, die mich geheilt hat, die oh. mich äh, konstant Your heil. heart beats stronger than before. <lacht> <fall. lacht> Tatsächlich eine Allergie habe ich gegen die Pflanze, aber geheilt okay. trotzdem. Also wir, wir, ähm, wir haben jetzt irgendwelche Buffs, ich weiß aber nicht, welche Buffs wir jetzt haben. Okay, ja, ich habe aber eine Menge Geld. Okay, weil ich weiß nur, dass in einem der nächsten Räume die Backrooms zu finden sind. Warte, wir waren bei der 64, 65, jetzt müsste das die 66 sein, oder? Ja, was welche Ich, ich, ich werfe mich ins Feuer dafür, ja. Okay. Aber Feuer. Okay, Feuer. <lacht> Wie es von außen aussieht. Es war nicht die 66. Es kann nur die 67 sein, weil 68 wäre doch viel zu weit, oder? Äh, ja, ich denke auch eher so. Soll ich? Ja. Oh, ich habe Regeneration durch die Pflanze. Ja, dunkel. Okay. Oh nein. Oh, oh. Ähm, zum Schrank. Jetzt rein. Okay. Das ist nämlich mein Hinterhalt, ne? Ja, wirklich. Wir unterhalten uns hier nett und auf einmal... <lacht> ich hatte gerade wirklich Angst, dass so ein Ambush kommt. Aber das ist doch eigentlich ein netter Raum. Schön beleuchtet. Beleuchtung ist alles, was ich verlange. Ey, wir sind schon bei Tür 72. Ich glaube, so weit ja. habe ich es ohne Hilfe von Felix noch nie geschafft. Oh, okay. wieder... Alles gut. Ich, ich sehe wieder Augen. Felix, sei Dank. Bist du nun auch ein Meister. Mhm. Also, ich habe nur einmal das Spiel gewonnen. Da wurde ich von Felix geCarried. Okay, hier ist das... Ah! Flackern in Ordnung. Okay, da nicht drauf treten, oder...? Ähm, ich, ich war mir gerade nicht sicher, ob man da rauftreten darf oder nicht. Weil this is not a painting. Okay, dann Finger weg, sonst Finger weg. Ja, ich, ich war mir gerade wirklich nicht sicher. Ich hatte das Gefühl, dass da was passiert ist, als ich raufgetreten okay. bin. Das hier ist übrigens jetzt 74. Falls, oh Gott. Okay, mein Feuerzeug also, ist übrigens alle. Ich habe noch Feuerzeug. Gucken? Weitergehen, wie Männer. Okay, okay. Uh, oh, das ist doch einfach. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber es ist gemein. Ist ich ich finde das sogar ganz angenehm. Weil ich weiß, dass hier nicht aus dem Hinterhalt irgendwie werde Okay Links Oh Gott Das war vielleicht falsch Nee, Gott sei Dank war es nicht falsch Rechts Okay, alles einfach Es ist dramatischer, als es sich anfühlt Keine Sorge Wir heilen noch, oh mein Gott, wie gut. Ja. Alter, das war ja so eine gute Entscheidung, diesen Schlüssel mitzunehmen. Ja, es bringt uns... Oh, ein Feuerzeug, wie gut. Es bringt uns zwar nichts... Ah, ich hab einen Schlüssel. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. War oh, das ein Screech? Oh, Scheiße, ist war eine Spinne. Einfach Ach so, kann. Timothy. Ach du. <lacht> mich hat Timothy auch einfach... Man denkt nie daran, weil der kommt so selten. Selbst wenn man sich darauf einstellt, dass Timothy aus den Dingern rausspringen kann. Ja, habe ich mich ultra darauf eingestellt. Also <lacht> hab ich auf jeden Fall auch gewusst, dass es passieren kann. Ja, spätestens dann, wenn es passiert, ist man nicht mehr darauf eingestellt, weil es so selten passiert. Ich habe auch schon wieder ganz vergessen, dass es Timothy gibt. Okay, du bist direkt weiter. Hat's geflackert? Ah! Das ist ein Screech. Alter. Hast oh du Schaden Alter. bekommen? Ja, aber ich heil. Okay, wenn du pst hörst, musst du dich umsehen und wenn du den Screech siehst, bevor er dich mm. sieht, dann schreit er okay. und läuft weg. Okay. Ja, wusste ich noch nicht so präzise, aber okay. Oh, ich, warte schon. Ey, aber das war dein erster Screech bei Tür 84, also ja. krank. Oh Gott, ah, Geräusche. Der Leib Christi. Ah, ich hab dich. Ah, ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich auch nicht. So Angst einmal gehabt, einfach ein Schrank Kruzifix rein... Das Kruzifix hat mich beschützt. Der Schrank ist auch auf einmal ausgerastet, der Schrank raus... Genau, du darfst nicht zu lange in einem Schrank bleiben, das ist immer das ja. Schwierige. Aber das Geräusch war nicht das Geräusch von einem Rush, deswegen wusste ich, es ist ein Ambush und ein Ambush, darauf habe ich keinen Bock, vor allem weil ich nicht wüsste, da wäre der nächste Schrank gewesen. Deswegen habe ich jetzt mein Kruzifix benutzt. Ah, da, jetzt geht's wieder los. Okay, hier ist noch alles in Ordnung. Einfach weitergehen. 88. Hä, wieder oh. so ein Raum? Safe nicht. Es gab keine Augen. Das ist nur ein Zufall, dass der Raum so aussieht. Da ja, siehst du, alles gut. 89. Dass du dir das merkst. 89? Hey, der nächste Raum ist die 90. Ja. Oh, jetzt guck auf den Boden. Wenn da Zeug ist, nicht reintreten. Ja. Oh, oh, oh. Was denn? Ja, nicht angucken. Ja. Rein in den Schrank. Lebst du noch? Ich glaube nicht. Ja, ich war mir nicht sicher, weil hier flackern keine Lichter. Oh Gott. Sorry. Alles gut. Okay, es sind zwei Dinge. Oh nein, jetzt muss ich das gleich alleine machen. Du schaffst das. Hier oh, helfen, Aber jetzt? Ja, ich, ich war die ganze Zeit so ruhig, weil ich hören wollte, ob ein Rush kommt. Und es kam ein Rush, aber ich habe es sehr zu spät gesagt. Alles gut. Okay, hier ist alles schön. Das ist Guiding Light. Unser Schutzengel, solange ich bei ihm bin, ist alles gut. Ups. Aber ich muss weiter. Raum 93, okay. Ich werde dich aus dem Jenseits begleiten. Ich höre Geräusche. Ah! Ich wusste, ich höre Geräusche. Geh an. Kerze, geh an. Ah! Nein! Ich darf den nicht angucken. Hilfe. Hilfe. Ich denke, das ist ein Rush. Ich höre aber nichts. Also ich, ich höre ein Rush, aber ich sehe ihn nicht. Meine, meine Kerze leuchtet nicht in diesem gottlosen Raum. Hallo? Wo muss ich hin? Siehst du was? Ich äh, kann nicht so. äh. Nee. Ich sehe auch nichts. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist doch keine schöne spectate ansicht ehrlich gesagt. Da! Guiding Light! Nein! Ah! Okay, also. ich sterbe nicht dadurch. Ich krieg nur Schaden. Schon, du machst es. Ah! Machst da es. ist der Screech! Alles gut. Rainer, Rainer! Okay. Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Keine Angst mehr, in was reinzutreten. Da! Alter, wie viele Screeches da noch? Geht das wieder los? Na? Ah. Ah. Oh, zum Glück haben wir die Pflanze genommen. Die heilt mich. Raum 99. Ja, du machst das. In Raum 99 kann mir ja wohl nichts mehr passieren. Jetzt kommt da, Raum 100. Und ich habe Raum 100 noch nie gespielt. Und ich weiß nur so ganz grob, was ich machen muss. Du machst das, komm. Ich wünschte, du wärst bei mir. Ja, ich habe nur diese Kerze als Lichtquelle. Ich brauche mehr Licht. Okay. Ich brauche hierfür noch einen Schlüssel. Erstmal einen Schluck Wasser trinken. Das wäre so traurig, wenn ich jetzt stehe. Aber, aber ich, ich sehe es schon kommen. Ist der Gorilla. Okay. Okay. Okay. Ich muss jetzt Zeug finden. Und ich weiß nicht, welches Zeug. Da war gerade eben Licht. Warum ist jetzt ausgerechnet alles so dunkel? Ich kann meine Kerze anmachen. Aber die bringt so viel wenig Licht, das bringt mir gar nichts. Kommt der jetzt von links, rechts? Ich lauf einfach. Da ist was. Ich hab irgendwas. Ich hab irgendwas. Okay, er ist dort. Okay. Ich brauche wirklich Licht. Bitte, bitte Licht. Bitte, bitte, bitte Licht. Wie macht man die Kerze an? auf zu klopfen. Gott. Wenn er da ist, gehe ich hier lang. Ich will einfach nur nicht bei ihm sein. Weil in der Dunkelheit kann es so schnell passieren, dass er mich findet. Okay. Also ich suche nach irgendwie Zeug. Okay. Kannst du nicht rein? Ja, dafür brauche ich noch einen Schlüssel. <lacht> Okay, hier ist der Rift, Na, ist da packe denn? ich jetzt meine Kerze rein, die brauche ich eh nicht. Hier, nimm! Nimm Rift. Nimm. Okay. Und hier unten ist auch nichts, was ich mitnehmen kann. Okay, hier ist der Schlüssel. Ich wünschte, ich hätte eine Taschenlampe. Okay, da liegt einer. Das Guiding Light zeigt mir jetzt zum Glück, wo die sind. So. Eins, gib mir zwei. Von wo kommt er? Von da kommt er, okay. Ein bisschen mithören kann ich auch, also je nachdem wie ich die Kamera ausrichte, höre ich auch. Okay, gut. Aber, ja. Okay, hier ist Licht, das heißt auf der anderen Seite... Oh, hier sind so viele. Eins, ja, perfekt. zwei, Drei. Alter, wirklich so viele, oh mein Gott. Vier. 5, okay, mir fehlt nur noch einer. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe keine Orientierung. Ist das da ein Raum? Ich brauche Licht. Ja, da ist, sind noch Schränke auf jeden Fall, wo du noch nicht warst. Ja, ne, hinter dir war es auch noch nicht ganz. Kann ich hier rein? Nee. hinter ja, da war es noch nicht ganz. Okay. Da will ich nochmal lang gehen. Ja. Ja, der kommt da? Ja, der, der kommt, kommt da. da. Oh, oh. Das Blöde ist, es blöd, ist so dunkel, dass ich die Orientierung teilweise verliere. Ja, da rein, ja. Äh, Sicher, äh, dass ich da noch nicht alle hatte? Weil die leuchten ja. So, ja, gut. Ah. Er ah, er kommt, er kommt. Ah, oh Gott. You died to the figure, you were almost there. Remember, it uses sounds and vibrations to its advantage. Ja, yeah, hier yeah. hätte ich stehen bleiben sollen, während er auf mich zuläuft. Komm nicht zu nahe, es kann deinen Herzschlag spüren. Ja, ich weiß. Ja, Wenn es dich aber in die Enge treibt, versteck dich. Wir haben es bis Raum 100 geschafft. Wir haben es bis Raum 100 geschafft und das war ja wohl das Ziel. Zimmer überlebt 100, das heißt, wir haben Doors praktisch durchgespielt. Ich würde sagen, ich gehe auf verlassen. Das war genug für mein Herz für heute. Ja, Wir können es gerne nochmal versuchen. <lacht> Aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Lasst auch gerne ein Abo bei Claudia da. ist jetzt hier oben verlinkt oder da oder so, wo auch immer. Bis dann und ciao! Ciao!